Hallo, im heutigen Video werde ich euch zeigen, äh, eine Erweiterung des zweiten Experimentes des, äh, des Logikus, des Kosmos Logikus, mh, Einleitung, ja. In, der, in dieser Anleitung hatten wir, äh, konnten wir ein Leuchtband mit vier verschiedenen Lämpchen programmieren und äh, mit zwei Schiebeschaltern. Nur mit, mit der Benutzung zwei Schiebeschalters, Aber ich habe mir gedacht, dass es, wir das erweitern können. Mit drei verschiedenen Schiebeschaltern könnten wir acht verschiedene Lämpchen kontrollieren und ein Leuchtband mit acht Lämpchen äh, programmieren. Ja? Wenn ihr lernen wollt, dann ich, ich, ich bitte euch, das Video zu pausen und um dass ihr das selbst äh, entwickelt und äh, programmiert und um dann mit meiner Lösung zu vergleichen, ja, wenn nicht, dann könnt ihr weitermachen und sehen, wie ich es gemacht habe, ja? Ich werde, ich habe mich entschlossen, die Videos. Weil, manche von euch, wollt ihr auch gar nicht so lange Videos mit aller der Theorie, wie ich bis jetzt gemacht habe und deswegen werde ich äh, zwei Videos mit dem Experiment äh, machen, mit dem selben Experimente. Eines, dass ich nur das äh, programmiert, wie das funktioniert. Ich, äh, und das sind kurze Videos ohne Theorie und dann andere Videos mit Theorie. Die Videos mit Theorie werden im Titel haben eh, Digitale Schaltungen verstehen. Ja? Und wenn, wenn das kurze Videos sind ohne Theorie, dann ist es nur eh, Cosmos Logikus Experiment 3 oder Experiment 2 oder was es nun ist. Aber es wird nicht. Äh, es wird nicht stehen, digitale Schaltungen verstehen, ja. Aber wenn man digitale Schaltungen wirklich verstehen und optimale Schaltungen entwerfen, muss man die Theorie äh, muss man die, die Theorie lernen, ja. Das, da ist gar keine Diskussion darin, aber weil wir ihr, ihr wollt ja nicht alle die ganze Theorie verstehen, nur die Experimente zu sehen, ja, mit diesem, weil ihr ja, vielleicht als Kinder diesen Logikus auch äh, Experimente gemacht habt. Ja, so machen wir weiter, sonst wäre der Video lang. Was ich gemacht habe, hier habe ich die Erweiterung programmiert. Äh, die Schiebeschalter S0 und S1, wenn S2, die Neuerung ist, dass ich auch das Schiebeschalter S2 benutze, ja? neben S2 und S1. S0 und S1, und diese beiden Schiebeschalter fun funktionieren wie bevor. Ja, ihr seht hier die, die Verdrahtung ist die gleiche, nur habe, habe ich diese äh, auch mit S2 kontrolliert. Aber wenn die S2 auf 0 ist, habe ich gemacht, dass, dass die, die vier ersten Lämpchen von L0 und L3, egal wie vorher funktionieren, seht ihr. So der Leuchtband mit, mit zwei, mit zwei Schiebeschalter und vier Lämpchen. Und jetzt, äh, wenn ich S2 auf 1 stelle, dann werden die Lämpchen von L4 bis L, L, L7 kontrolliert. Ja? Und so können wir ein, ein Leuchtband von L0 bis L7 mit acht Lämpchen machen und jetzt damit das Video nicht lange ist, ähm, ich werde hier die in einem anderen Video werdet ihr die Theorie haben, aber in diesem Video werde ich nur äh, euch das ähm, Programm zeigen, wie das funktioniert. Ja? so sehen wir, ich, ich, ob ich das machen kann. Ja? die Schleibahn mit diesen acht Lämpchen. So. habt ihr gesehen. Ja, also wenn ihr ein bisschen geschickter, geschickter seid als ich, werdet ihr das Lämpchen auch schneller von links nach rechts bringen, ja. Aber so, ja, das ist das Experiment. Und alle die Theorie der logischen Funktionen werde ich in einem anderen Video zeigen, dass äh, dass Das ist dasselbe Titel wie dieses, aber es wird die, die, den Satz äh, digitale Schaltungen verstehen. Ja? So, ja, danke um das Video zu, zu sehen und bis das nächste Video. Tschüss.